Unglaublich war die Suche jetzt. Das krass. war krass. wie im Dschungel. Hitze, Luftfeuchtigkeit, Boah. Brutal. Also hier ist wirklich, in dem Wald ist alles so ziemlich drin, was man so braucht. Ja, halb sechs. Halb sechs. Jetzt Wolken knapp. ziehen auf. Ganz genau. Es ist eigentlich schon wieder schwitzig. Das Klima ist heftig, weil Wahnsinn, irgendwie ja. so zwischen Regen und nicht und warm und nicht. Und also es hat inzwischen noch nicht angefangen zu regnen. Nee. Mhm. Es wird mhm. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier Platz finden. Ja. Wir werden jetzt hier bleiben, bei dem anderen waren zu viel Totholz, also Totbäume, und das wollten wir dann doch nicht. So, bei mir neue dabei heute das Helikontext Super Tab in Olivgrün. Mal schauen, wie es sich schlägt. Hat 19 Schlaufen zum Abspannen. Ich bin echt mal gespannt. Yo, Apse. Was hast du für ein Setup okay, heute? Ähm, das ist mal was Neues, was ich ausprobieren möchte. Und das ist so ein einfaches Pyramidenzelt. Ist eigentlich fast identisch mit diesem Tarp-Tent-Aufbau, äh, die man ja so kennt, außer dass ich vorne und hinten einen Reißverschluss habe. Was ziemlich cool ist. Also man kann es auch hier alleine so als Tarp verwenden mit ein bisschen Belüftung und solche Geschichten. Aber schön ist, dass man da hinten drin so ein kleines. Ähm, so so ein kleines mesh innen zeigt, kann man hinten ganz hinten noch positionieren. Aber trotzdem bleibt der Raum vorne komplett frei, also unglaublich ähm, voluminös mit 1,6 Kilo, inklusive Hering allem drum und dran. Das finde ich gar nicht, gar nicht so schlecht, aber wird es ein Video bei mir auf dem Kanal geben. So, ein bisschen ungewöhnliches Setup. Ich möchte in der Hängematte sitzen und schlafen möchte ich aber im Biwaksack. <lacht> Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht, das Tarp aufgespannt als Dach. Also ein A-Frame, Tja. sieht so aus. So, der Atze hier mit seinem Tipi-Tab, schauen wir uns mal kurz an. Ja, kommt mal mit rein hier. Und zwar, das ist jetzt gerade ausgehängt, da kann man sich super draufsetzen. Normalerweise hängt es hier oben drin. Und dann, das reicht genau für eine Person, aber du hast, das sieht jetzt hier ein bisschen... Enger aus, aber ja. eigentlich geht es hier vorne ja schräg runter noch. Mhm. Wir sind gerade eben ja zu zweit drin gesessen. Genau. Da hat man wirklich super viel Platz. Also eigentlich wirklich ein 3x3 Tab in dem Tentaufbau mit Moskito mit drin. Absolut klasse. Geil, echt geil. Tropfenlicht und hm, paar Sachen fallen von oben runter. Nicht nur ein paar, aber es sind <lacht> einige Sachen. Ja, da. sind nur Nüsse, also irgendwelche Früchtchen da. Irgendwelche Früchtchen. <lacht> <lacht> <lacht> ja, okay. Leute, es geht ab. Ja? Findet's überhaupt auf die Kamera. Ja. Oder? Es geht echt ab. Also, in dem Wald habe ich ja schon wirklich alles erlebt. Aber so ein Sturm noch nicht. Das sind ja eher Böen. Ne? Aber dein Hagelsturm war da viel schlimmer, oder? Aber nicht in dem Wald. Achso, okay. da war ich woanders. <lacht> Ja, Leute, es regnet ordentlich. Ja. Wir haben uns überlegt, wie viel Uhr haben wir jetzt? Äh, ja, doch eine ordentliche Zeit, Viertel nach elf. Aber es passt auch, Viertel nach elf ist das super im Wald. Ja, wunderbar. Wir gehen jetzt pennen. Genau, wird langsam kalt. Das ist frisch, ja. Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen, wenn nichts mehr Aktuelles passiert. Guten Morgen. Ja, alles schön nass, wie man sieht. Buschpirat ist auch schon auf Deck. Guten Morgen. Und, mal ja, schauen, ganz schön frisch geworden. Wie hast du denn geschlafen? Morgen Bernd, du, ich habe richtig gut geschlafen. fand die Temperatur hat heute Nacht echt richtig gut gepasst. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, also nicht geschwitzt, nicht gefroren. War wirklich echt ganz toll. Auch hier dieses Tarpzelt hat sich echt gut bewährt. Also reichlich Platz innen drin, das Moskitonetz innen drin. Das passt auch wunderbar, liegt einem nicht auf dem Gesicht, was ich erst so ein bisschen gelesen habe und auch gedacht habe. Aber ich werde es wirklich nur bei schlechtem Wetter, also bei richtig schlechtem Wetter verwenden, weil ansonsten ähm, bin ich einfach der Tarpschläfer. Mir hat das am Morgen echt gefehlt, den Rundumblick, das war echt schade. Bin lange dann drin gelegen, wollte aber auch nicht aufmachen, da war ich ein bisschen zu faul. Ähm, ja, also von dem her, super Teil, aber mein Herz schlägt fürs Tab. So, wie habe ich geschlafen? Super habe ich geschlafen. Also Biwaksack und Tab. Das kontext ähm, hat seinen Dienst wirklich super gemacht. Bin ganz zufrieden. Also mit dem Wind und Regen war überhaupt kein Problem. Tut was es soll. Absolut klasse. Naja. Hey, so, so geil war's. Super Sache. Ja, cooler cool. Platz Bernd. Hat's du getaugt? Ja, danke dir für die Führung. Gerne. Also es ist halt wirklich ein super Wald hier. Mhm. Es ist ein richtiger Buschkraftwald. Hier findest du auch Holz, kannst du was bauen, wenn es ist. Gestern Ohne Ende. Hat, gestern hat man halt ein bisschen wenig Zeit. Mhm. aber Und schön ja. viel Tiere sind unterwegs. Heute Morgen hat man richtig richtig schön viel gehört, auch so viele Vögel und so war richtig schön. Weil es so weitläufig ist. Ja, mhm. ja. ja mir hat es auch super gefallen eben. Ja, ansonsten danke, dass ihr dabei wart und wir verabschieden uns an der Stelle und sagen... Ciao, bis zum nächsten Mal draußen in der Natur auf meinem oder seinem Kanal. <lacht> Ciao. Ciao.